würden es einen Geheimtipp nennen, andere einfach nur Misserfolg. Fakt ist, mit dem Kanal Die Socke läuft es nicht viel besser als mit meiner Sprecherkarriere. Doch trotz der katastrophalen Klickzahlen unter den unregelmäßigen Unterhaltungsvideos des Kanals scheinen die wenigen doch treuen Zuschauer die Qualität und Mühe, die in die Videos zu fließen scheint, äußerst wertzuschätzen. Soweit, so gut. Doch seit einigen Monaten ist es auf dem kleinen Kanälchen wie ausgestorben. Wir von PromiPups haben uns gefragt, was ist mit der fidelen Fußbekleidung passiert? Und was wir in unserer extrem investigativen Recherche herausgefunden haben, ist äußerst schockierend. Es kursieren verschiedene Spekulationen, was die Socke momentan so treibt. Hat sie sich in ihrer Villa auf Mallorca zurückgezogen? Wurde sie von einer Waschmaschine verschluckt oder baut sie heimlich an einem riesigen Blauwalroboter? Um die Wahrheit herauszufinden, starten wir bei ihrem letzten Video. Warum gibt es den Tag der Spaghetti? Eine wortwörtlich geschmackvolle Satire über Feiertage. Zumindest vermuten wir das, denn wir haben selbst nur die ersten paar Sekunden des Videos gesehen. Jedenfalls ist uns beim Durchsuchen der Kommentare ein bestimmter aufgefallen. Ein gewisser Justin Heine Produktion schreibt, Die Socke ist echt der Brüller. Und was sehen wir auf seinem Profilbild? Einen brüllenden Mann. Ist das ein Hinweis auf die wahre Identität der Socke? Wahrscheinlich nicht, aber wir nehmen jede Gelegenheit, ein bisschen Zeit zu strecken. Allerdings finden wir einen möglichen Hinweis in der Videobeschreibung. Die Socke schreibt, Achtung, es wird komisch. Während sich diese Aussage zunächst aufs Video zu beziehen scheint, hat es mit ihr möglicherweise mehr auf sich. Das Adjektiv komisch hat laut Duden zwei verschiedene Bedeutungen. Zum einen bedeutet es belustigend, das würde wieder zu einer Beschreibung des Videos passen, die andere Bedeutung ist allerdings seltsam. Und seltsam war das folgende Verschwinden des tendenziell tollpatschigen Textilobjekts tatsächlich. War dies etwa ein Hinweis? Wenn dem so ist, ließe sich ein Unfall und somit die Theorie mit der Waschmaschine definitiv ausschließen. Doch im Falle eines Falles sollten auch völlig verfallene Fälle von fragwürdigen Vorstellungen festgehalten werden. Konzentrieren wir uns zuerst jedoch auf die anderen beiden Theorien. Hat die Socke sich auf ihre Villa in Mallorca zurückgezogen? Oder baut sie ein elektronisches Walfischimitat? Für die erste Theorie gibt es einige Hinweise. Tatsächlich soll es auf Mallorca eine Strandbilder geben, in deren Kleiderschrank eine graue Socke lebt. Des Weiteren kursieren Fotos, auf denen die Socke auf ihrer Terrasse zu sehen sein soll. Doch selbst wenn dieser Haufen Pixel eine Socke darstellt und nicht, wie wir in der Redaktion vermuten, ein winziges UFO, das in Malle alle Strandliegen erobern will, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass es sich um eine andere Socke handelt. Die Mallorca-Theorie könnte also stimmen, Sicher ist aber nichts. Wie sieht es aber mit der Blauwal-Theorie aus? Tatsächlich wurde im Münchner Landkreis ein riesiger biotischer Blauwal beobachtet. Außerdem sollen auf verschiedenen Schrottplätzen in der Nähe angeblich Metallteile, Elektronik und eine Menge mittelgroßer Mikrowellen fehlen. Doch auch das ist bisher nur ein Gerücht und wurde noch nicht offiziell bestätigt. Auch vom Blauwal selbst konnten wir im Internet nicht mehr als ein paar verwackelte Handyaufnahmen finden. Was ist das? Was soll das sein? Das schaut aus wie irgendein riesiger Fisch. Was soll das bitte schön sein? Erklärt es mir. Da steckt doch bestimmt diese dahinter. Anwohner behaupten allerdings, dass ein verdächtiger Bauer in den letzten fünf Monaten angeblich eine riesige riesen gezüchtet haben soll. Ist das etwa der Vorwand, unter dem an dem riesigen Gebilde gearbeitet wird? Oder handelt es sich bei dem angeblichen Blauwal etwa in Wirklichkeit um eine übergroße Riesenaubergine? Und ist unser lustiger Lieblingsstrumpf tatsächlich daran beteiligt? Letztendlich kann dies nur einer wissen, die Socke. Deswegen haben wir sie kontaktiert und sie hat tatsächlich mit einer antwortenden Videoantwort, die Antworten liefert, geantwortet. Ja, was ich jetzt in der Zwischenzeit gemacht habe, also eigentlich war da gar nicht so viel Besonderes, würde ich jetzt mal sagen. Gut, vielleicht, ähm, warte, ich fahre es mal hoch. Ja, äh, dieser riesige Blauwal-Roboter, den ich hier gebaut habe, aber sonst ist eigentlich nicht viel Spannendes passiert, also, ja, ich hoffe, damit sind alle Fragen geklärt. Ach ja, machen Sie bitte nicht so ein riesiges Spekulationsvideo. Und somit hatte promi poops mal wieder recht. Selbst die Erfolglosigkeit scheint die Socke nicht von völlig verrückten, absolut absurden und unglaublich unsinnigen Projekten abhalten zu können. Die geheimen Machenschaften von euren Lieblingspromis aufzudecken ist eben unser Job. Ich hasse meinen Job. Ähm, Kai, schneid es bitte raus. Wir hätten natürlich auch nur dieses Statement hochladen können, aber dann wären wir ja nicht Promi-Pups. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederfurzen. Moment, ich fahr noch nochmal den Hintergrund runter, das ist dann irgendwie doch ein bisschen komisch gerade. Ah ja, also ich bin wieder da. Mal wieder. Ja, zugegeben war das jetzt nicht das erste Mal, dass ich für ein paar Monate verschwinde. Aber ich will jetzt auch mal ein tolles Comeback haben. Deswegen dieses Video. Äh, ja. Und wahrscheinlich wird es in Zukunft auch erstmal keine besonders regelmäßigen Videos auf dem Kanal hier geben. Sondern ich lade halt einfach was hoch, wann immer mir was einfällt. Ich habe ein paar Mal versucht, regelmäßig Videos zu bringen. Aber es hat nicht wirklich funktioniert und nach ein paar Wochen spätestens ja, bin ich dann wieder ein paar Monate lang verschwunden. Also jedenfalls, mich gibt es immer noch und bitte bleibt da und wartet ab, ob noch was kommt, wenn ich mich mal wieder nicht melde. Aber jetzt erstmal habe ich wirklich viel Lust, neue Videos hier hochzuladen. Darauf könnt ihr euch gerne freuen, wenn ihr wollt. Ihr könnt euch auch darüber ärgern. Das würde mich aber traurig machen. <lacht> Jedenfalls sage ich damit mal ciao und bis zum nächsten Video. So, jetzt muss ich aber noch ein bisschen an meinem Roboter hier weiterbauen. Also, wenn euch, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann könnt ihr dieses Video abonnieren und äh, ihr, ihr könnt auch ein Like in die Kommentare schreiben. Soll ich es nochmal machen? Nee, nee, ich fixe das schon im Schnitt.